Um eine Fotoservice mit PowerPoint zu erstellen, müssen wir zunächst die Fotos, die wir gemacht haben, in PowerPoint hinzufügen. Dazu gehen wir auf Einfügen und erstellen ein Fotoalbum. So, Dann kommt dann so ein Dialog und da müssen wir die Dateien hinzufügen, das heißt die Fotos, die wir gemacht haben, auswählen. Dazu klicken wir hier auf Datei, Datenträger und dann wählen wir den Ordner aus, in dem sich eben diese Fotos befinden. Ich habe jetzt hier keine Fotos, sondern drei... Bildchen, Cartoons, die wählen wir aus also die Fotos die wir hinzufügen wollen und gehen dann auf einfügen dann sehen wir hier in der Vorschau schon welche Fotos in welcher Reihenfolge eingefügt werden und dann gehen wir auf erstellen wichtig ist hier Bildlayout an Folie anpassen und dann gehen wir auf erstellen so dann sind unsere Fotos im Powerpoint hinzugefügt und zwar jedes Foto ist in einer Folie hinzugefügt. Diese Fotos kann ich natürlich hier verschieben, wenn ich möchte, oder auch die Größe ändern oder alle Fotos so bearbeiten, wie ich das möchte. So, jetzt fehlt für eine Fotostory natürlich noch das Entscheidende, nämlich die Kommentare und die Sprechblasen bzw. Gedankenblasen dazu. Oder Das können wir mit den Formen machen, das heißt wir wählen hier eine Form aus, zum Beispiel die so eine Sprechblase die können wir dann mit der linken gedrückten Maustaste aufziehen, verschieben, drehen und die Größe ändern. Und natürlich dann auch einen Text hinzufügen. Und dementsprechend positionieren. Und dann habe ich meine Sprechblase hinzugefügt. Kommentare kann ich dann über ein ganz normales Rechteck hinzufügen. empfiehlt sich natürlich immer die gleiche Schriftart zu verwenden, auch die gleiche Schriftgröße. Das kann man ja einmal einstellen und dann zum Beispiel hier so eine Sprechblase dann kopieren und in einer anderen Folie dann wieder einfügen und dann habe ich die gleiche Formatierung. Es gibt ganz viele Sprechblasen oder auch Gedankenblasen, die man hier verwenden kann. Ja, anschließend nicht vergessen, die Datei zu speichern und damit wäre die Fotostock schon erstellt.